Hallo, in diesem Video möchte ich die häufigsten Fragen unserer Kunden zu Linux beantworten. Welche Vorteile habe ich davon, wenn ich Linux benutze? Linux ist ein Open-Source-Betriebssystem. Fast alle Programme sind also als Quelltext frei verfügbar. In der Regel sind die Programme alle kostenlos und ohne Registrierung zu benutzen. Ein Registrierungszwang oder eine Mietlizenz, wie es bei Microsoft Windows der Fall ist, entfällt. Weitere Vorteile gibt es in der Sicherheit und darin, dass die Computer weniger Hardware-Ressourcen benötigen. Was kann ich mit Linux alles machen? Die meisten unserer Kunden nutzen die Computer, um im Internet zu surfen, E-Mail zu schreiben, Word- und Excel-Dokumente zu bearbeiten, Bilder zu sammeln und Videos zu gucken. All das sind Funktionen, die Sie auch mit Linux machen können. Wir haben den Mozilla Firefox installiert, mit dem Sie im Internet surfen können, mit dem Mozilla Thunderbird, um damit E-Mails und Adressbücher zu pflegen, LibreOffice, mit dem Sie auch die Microsoft Office-Dokumente bearbeiten können und die VC Media Player, um Videos zu schauen. Welche Softwareprogramme laufen nicht mit Linux? Leider gibt es einige Windows-Programme, die nicht für Linux verfügbar sind, zum Beispiel Microsoft Office oder LexWare Steuersoftware. Einige dieser Programme kann man oder Linux dennoch betreiben. Falls man sie unbedingt braucht, hat man als Alternative immer noch die Möglichkeit, ein Windows virtuell innerhalb von Linux zu installieren und darauf diese Programme auszuführen benötige ich einen Virenschutz unter Linux. Sie wissen, dass man unter Windows einen Virenschutz braucht. Dieser kostet durchaus 20 Euro im Jahr. Unter Linux gibt es ein grundlegend anderes Sicherheitskonzept. Dies führt dazu, dass Viren unter Linux fast keine Chance haben. Es gehört schon viel Nutzerverschulden dazu, um eine Vireninfektion auszulösen. Natürlich kann man einen Virenschutz installieren. Notwendig ist er nicht. Brauche ich für Linux einen anderen Computer? Nein, Sie brauchen für Linux keine neue Hardware. In der Regel können Sie Ihre bestehende Windows-Hardware einfach auf Linux umrüsten. Die Rechner, die wir hier benutzen und verkaufen, die sind durchaus 4 bis 8 Jahre alt und die tun mit Linux wunderbar. Teilweise sind es Rechner, auf die Windows 10 nicht mehr läuft. Und dennoch ist Linux auf diesen Geräten ein sicheres Betriebssystem. Wie bekomme ich Linux? Wer hilft mir? Linux ist prinzipiell kostenfrei. Sie können uns jedoch kontaktieren und sich von uns beraten lassen. Wir installieren auch Ihr Linux und geben Ihnen eine Einweisung. Auch bei Problemen stehen wir für Sie bereit. Insofern... Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Interesse haben und es gerne ausprobieren möchten.